Recording in progress. And now it's me in progress. dann starte ich mal ja liebe damen und herren liebe montessori freunde liebe eltern so vorhanden das hat eine vorgeschichte dass ich heute abend hier da vor ihnen auftrete oder bei ihnen bin im bild und im ton nämlich die die not eigentlich die wir alle erlebt haben in im vergangenen jahr und es geht ja noch weiter. Und dann kam der Stadträcher vor graumer Zeit, das ist, glaube ich, über ein halbes Jahr her, zu mir und hat gefragt, ja, ob man da nicht mal was tun könnte. Also tun ist immer schwer. Also handeln ist, äh, braucht Leitlinien und handeln braucht Orientierungshilfen. Dann habe ich überlegt, ob ich das wohl leisten könnte, ob ich da gut genug vorbereitet wäre. Und so <lacht> habe ich gesagt, lass uns zwei Dinge zusammenbringen. Also einmal, dafür ich gerne stehe, das ist eben Montessori-Pädagogik. Und zum anderen einfach die eigene Familienerlebnis, das eigene Familienerlebnis, das, was ich inzwischen durch Umfragen herausgefunden habe, im Blick auch auf die aktuelle Situation, deswegen nicht auf das von gestern und vorgestern, was über ja, Corona und Familien an Belastungen in die Familie hineingetragen wird. Und wie könnte denn Montessori-Pädagogik da eine Hilfe leisten, eine Denk- oder Verhaltenshilfe? Wie gesagt, mir geht es heute Abend nicht darum, irgendwas mit Montessori allgemein zu machen, habe ich schon oft genug gemacht, Da äh, bin ich routiniert, brauche ich aber heute Abend nicht. Ich spreche an eigentlich die Probleme von Eltern, ja, deren Situation, deswegen für zu Hause, nicht irgendwo, sondern für zu Hause, auch nicht in der Montessori-Schule, vielleicht über die Montessori-Schule oder was auch immer, für zu Hause, dann ja. Wie habe ich das jetzt dann vorge, vorge, vorgeplant und vorgehabt? Ich werde Folgendes tun. Am Anfang habe ich erstmal Antworten auf Fragen. Ich habe so etwa ein paar, knapp 180 Leute interviewt vor einiger Zeit, und zwar sowohl Eltern. Die habe ich gefragt: Ja, Warum wollt ihr eure Kinder nicht auf der Montessori-Schule oder in der Montessori-Einrichtung haben? Dann habe ich mal Pädagoginnen und Pädagogen gefragt für alle Altersstufen, also Kinderhaus, Grundschule und auch Sekundarschule. Was reizt euch denn an dieser Montessori-Arbeit? Schließlich habe ich aber auch Jungen und Mädchen gefragt, Schülerinnen und Schüler im Kinderhaus, in der Grundschule und auch in der Sekundarschule. und habe also jetzt hier seitenweise Zitate vor mir liegen und musste auswählen. Ich, ich würde sie ja fürchterlich langweilen, wenn ich jetzt hier ein paar Zitate einfach so ablesen würde. <lacht> nee, ich habe die Zitate so ausgesucht, dass man äh, an den Zitaten erkennen kann, was vielleicht mit Montessori verbunden ist. Das wäre so also der erste Teil. Von da aus gehe ich dann in das Montessori-Konzept ein, soweit es für Eltern vielleicht interessant und ja vielleicht auch gestaltbar ist. Was wäre der zweite Teil? Ich ja, habe dann so ein paar Punkte herausgefiltert, die es in der Form vielleicht noch, noch nicht so gibt. Und dann kommt eigentlich der große Sprung in die Corona-Szene. Ich habe... Also bestimmt weit über 1000 Seiten von Befunden inzwischen gelesen. Es gibt ja alle möglichen Studien, Klinik Eppendorf in Hamburg, dann von, vom Deutschen Jugendinstitut und, und so weiter und so weiter. Das habe ich mir alles durchgelesen, alles sehr, sehr spannend. Und ich habe wenige Punkte herausgefunden, die allen gemeinsam ist und dann gefragt. Ja gut, wenn das die die Quälpunkte für Familien sind, dann müssen wir da auch mal aus unserer Perspektive hinschauen. Und genauso wird es aufgebaut. Also, erster Teil, heute Abend ein paar Gedanken so hineinführen, ein paar Zitate aus montessori eltern Kindern, Lehrern. Dann kommen ein paar Grundgedanken mit Blick auf Familie. Was ist denn da machbar? Und was sollen die behalten? Wo können die was mit anstellen? Vielleicht, vielleicht nicht. Das wir mal sehen. Ist nämlich Premiere. Ich habe das noch nie gemacht. Dann kommt eben die Phase, wo wir den Switch machen zu Corona. Da werde ich aus ein paar Quellen, äh, sagen wir mal, die mir wirklich auch nahe gegangen sind, ein bisschen zitieren. Aber auch da muss ich auswählen, abends um 20 Uhr kann man nicht mehr so viel zitieren, das langweilt. Und dann schauen wir in die Praxis rein, was könnten denn Eltern zu Hause tun. So ist es geplant. Ich hoffe, das gewinnt mir. Und sie bleiben in Form. Also dann starte ich mal einfach hier mit den Montessori-Eltern. Ja, hab gefragt, also warum wollen sie ihr Kind an einer montessori einrichtung haben? Das Erste, was mir entgegenkommt, wir haben nur eine gute Schule gesucht, wo unser Jonas ohne Druck lernen konnte. Mehr wollten wir eigentlich gar nicht. Schule ohne Druck. Aha. Und dann spring mal zwei, drei weiter. Ja, hier. Eigentlich hatte ich gedacht, alles ging jetzt viel schneller und leichter bei meinem Kind, wegen Montessori. Aber die Montessori-Lehrerin hat mir erzählt, jedes Kind braucht seine Zeit und jedes Kind bekommt bei uns seine Zeit. Da musste ich umdenken. Seitdem habe ich weniger Druck. Und der Lisa, da geht es prima. Dann habe ich auch mal gefragt, beim Kind mit Verhaltensauffälligkeiten. Ja, wir haben lernen müssen, sagte die Mutter da, dass unser Kind war bekannt als äh, ja, ADHS-Kind, viel ruhiger wurde und seine Verhaltensauffälligkeiten weniger. Und das musste auch ohne Tabletten am System liegen. Und dann kam von diesen Eltern was ganz seltsames, als unser Kind uns fragte, wann endlich die Ferien vorbei seien, stellen Sie sich das vor. Weil es wieder in die Schule wollte, haben wir uns verwundert die Augen gerieben. Lust und Freude auf Schule, das kannten wir gar nicht. Jetzt springen wir mal. <lacht> Ich bin mal gespannt, wie es in der gymnasialen Oberstufe werden wird, ob Sie dann Ihre Prinzipien von Freiheit und eigener Entscheidung überhaupt noch durchhalten können. Aktuell sind wir sehr zufrieden. Unser Paul ist hochbegabt und er lernt sehr viel und sehr schnell. Aber auch, wie wird es in der Sekundarstufe 2? Und zum Schluss noch eine Aussage. Ähm, ja. Corona hat unsere Montessori-Schule ganz schön zusammengeschossen, die Montessori-Schule mit ihrer Freiheit und so weiter ist ganz schön an ihre Grenzen gestoßen, aber sie haben sich unheimlich angestrengt. Manchmal ist dir fast alles zu viel, Lehrer rufen bei uns an und machen Vorschläge für unsere Tochter und die antwortet meistens jedenfalls sehr höflich, nicht so motzig wie bei uns, wenn wir was wollen. So. Ende der Auswahl, das war mal von Eltern. Da merken Sie vielleicht, es steckt bei den Eltern und bei denjenigen, die suchen, immer ganz viel Emotionalität auch dahin. Darin. Ja, sie sind einfach, ja klar, sie wollen das Beste für ihre Kinder, aber man muss auch die Realität wahrnehmen. Mich hat besonders beeindruckt der, der verhaltensauffällige Junge, der da, Koordinaten den Laden ganz schön durcheinander gebracht hat und der jetzt plötzlich zur Ruhe kam. Und mich hat einfach auch diese Neugier auf mehr Wissen wollen und so weiter. Das hat mich fasziniert. Ende dieses Pakets, ich springe jetzt mal zu den Lehrerinnen, Lehrern, Erzieherinnen, Erziehern und habe mir auch da ein paar ausgesucht, damit sie hören, mit, mit was wir da zu tun haben, mit welchen Menschen auch. Also ich bin begeistert Montessori-Erzieherin. Jeden Tag kriege ich was Neues raus über Kinder. Montessori hatte recht, Kinder zeigen uns ihren Weg. Und ich bin Wegbegleiter und das macht Spaß. Dann anderer Stelle, andere Kollegin, ja, da eine Kollegin. Ich habe ganz bewusst die freie Montessori Schule als Arbeitsplatz gewählt, weil ich selbst ein großes Bedürfnis nach Kreativität und Gestaltungsfreiheit habe. Aber ich habe dazu gelernt, dass Montessori Pädagogik sehr strukturiert arbeitet nach klaren Kriterien, die wir alle einhalten müssen und auch können. Oh, da habe ich gedacht, okay, da da musste sich jemand selbst in die Pflicht nehmen. Er konnte nicht sagen, oh, Montessori ist Freiheit, ich mache, was ich will, sondern hat nach Strukturen gesucht und auch gefunden. An einer anderen Stelle, bei einer anderen, ein Kollege war es, ich habe mein Montessori-Diplom gemacht und jetzt ist mir das Konzept völlig klar. Ich will diesen Weg für mich gehen. Wir als interessant staatlich anerkannte Schule müssen uns natürlich auch an staatliche Vorgaben halten. Aber die erfüllen wir sowieso schnell recht und problemlos. Lehrpläne und so weiter stören uns dabei nicht. Wir haben einfach einen anderen Ansatz. Und wenn die Schulaufsicht kommt, heißen wir sie eigentlich auch willkommen. Sie darf von unserem Ansatz lernen. <lacht> ja, ich habe den Eindruck auch. Ja, und das Vorletzte. Ich bin mit ganzem Herzen Montessori-Lehrer, obwohl ich als Fachlehrer für Physik und Chemie Sorge hatte, ob ich das in der Sekundarstufe überhaupt umsetzen kann. Es geht. Aber in manchen Punkten müssen wir Schule völlig neu denken, bis zum Abitur. Und der letzte Beitrag, den ich Ihnen einfach so vorlesen möchte, aus der großen Zahl. Ich habe jetzt gemerkt, dass Fachliches und Montessori-Pädagogik sich überhaupt nicht ausschließen, sondern ergänzen können und auch müssen. Und das aufgrund der Tatsache, dass ich offen arbeiten kann und die Dynamik der Fächer mich und die Schüler zu fragen und oft auch neuen praktischen Ideen bringt, was mich selbst sehr bereichert. Es ist eine Freude, in Klasse 12 auch Montessori Pädagogik zu praktizieren, ohne große Angst bei der Schule vor dem Abi. Studierfähig werden wir zum Beispiel auch, und das habe ich ja auch mit Interesse gehört, in unserem eigenen Wissenschaftscafé. Wollten natürlich wissen, was Sie da veranstalten, tatsächlich von der Klasse 12, an einer weiterführenden Montessori-Schule, in dem Fall in Thüringen. Ähm, die haben tatsächlich Schüler dazu ermutigt, mit Wissenschaftlern, also da gibt es also auch eine Vereinigung von Wissenschaftlern, die bereit dazu sind, Kontakt aufzunehmen, fachlich orientierte Fragen zu stellen. Und die haben dann online mit den Seminaren durchgeführt, mussten mitschreiben, Protokolle an, anfertigen und haben tatsächlich eine Kommunikation auf dieser Ebene zustande gekriegt. Hat mich sehr gefreut. Das kann ich vorher noch nicht so. Also... Äh, alles mutmachende Aussagen und teilweise auch mutige Aussagen. Und einfach, ja, es gibt, meine ich, auch den Kolleginnen und Kollegen, die doch einen anderen Weg gehen und manchmal auch einen schwierigeren Weg gehen. Ein Stück Sicherheit und auch Zufriedenheit. Jetzt nochmal zwei Bereiche von Kindern. Erstmal mit Kinderhauskindern. Da sagt eines, wenn ich morgens komme, Begrüßt mich die Tekla, Teglas, Ihre Erzieherin, immer ganz persönlich. Und dann darf ich erzählen, wie das Wochenende war und was ich mir für heute vorgenommen habe. Oh je, aha. Kinder nehmen sich was vor für heute. Und dann starte ich. Wow. So, und dann habe ich gefragt, ob es auch Streit da so gibt, <lacht> ein anderes Kind. Manchmal streiten wir auch, weil einer mir mein Material wegnehmen will und selber damit arbeiten. Ja. Und dann kommt die Erzieherin und fragt, ob wir eine Regel brauchen. Und dann überlegen wir kurz und dann finden wir oft auch miteinander eine Lösung. Wenn ich fertig gearbeitet habe, bringe ich das Material an seinen Platz, dann darf ein anderer sich das holen. Wir haben das auch schon mal mit einer kleinen Uhr gemacht. Und wenn die klingelt, kann das Material gewechselt werden. Auf jeden Fall ist der Streit dann vorbei. Aber besser ist, wenn man in Ruhe zu Ende arbeiten kann. Und dann das Vorletzte. Manchmal finde ich schade, wenn es schon Schluss ist und dann überlege ich mir, was machen wir morgen und oft singen wir noch und das finde ich auch gut. Und das Letzte war schon Corona bezogen. Ich finde blöd, dass der Kindergarten so oft zu war wegen dem blöden Corona. Zu Hause war es viel langweiliger. So, und jetzt was mit Schulkindern. Das sind die letzten. Mal, sechs habe ich euch. Ich kann es auch kürzen. Hm. Ich habe gefragt, wie ist das denn so? Darf da Kommt ja jeder rein und macht, was er will? Ja, bei uns darf jeder das tun, was er sich vorher selbst ausgesucht hat. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann kommt die Lehrerin, manchmal auch der Lehrer, und erklärt es mir meistens auch ganz ruhig. Und die sagt immer, ich soll mir Zeit lassen. So, das nächste. Ich habe mir auch schon Sachen ausgesucht wo ich gar nicht mit klarkam. Und dann fragte mich die Lehrerin, ob ich ihre Hilfe brauchte. Aber ich wollte das nicht. Hm. Ich wollte lieber gucken, wie die anderen das machen und von denen dann lernen. <lacht> Denn man lernt nämlich dann auch von anderen. Da habe ich mich auch gewundert, aber ja, war wohl so. Und dann was anderes, was ich auch schön fand, wir lassen uns immer Zeit beim Frühstück, damit wir nicht mit den Broten in die Pause laufen oder so. Und während des Frühstücks liest einer was vor, oder es wird eine Geschichte erzählt oder wir hören Musik. Und zum Schluss noch eine. Bei Corona war unsere Schule ganz lange zu, aber wir haben fast alle ein Handy oder auch einen Computer oder ein Tablet. Und da konnten wir uns auch sehen. Und es gab immer Ideen und Angebote von unseren Lehrern direkt für einen selbst oder für die Gruppe. Manchmal war das gut, aber manchmal war es langweilig. Aber in der Monte ist es geht es mir besser. Zu Hause kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Ja, das war so ein kleiner Auszug aus dem Alltag. Ich habe noch ähnliche mehr an Zitaten, aber ich habe mir die ausgesucht, von denen ich dachte, das wäre für Sie für heute Abend mal spannend oder interessant zu hören. Jetzt gehen wir weiter. Die Zitate waren schon. Sie Wir kriegen, wenn Sie wollen, kann ich das alles schicken, dann können Sie dann damit auch was machen. So, haben wir die zu Ende. Ja, und jetzt gehen wir den Montessori-Weg für zu Hause an. Nochmal. mal. Geht nicht um Kinder aus, geht nicht um Schule, geht nicht um Lehrer, geht nicht um Diplom, nee, geht um Zuhause. Ja. Und jetzt wird es ernst. Ne? Jetzt spreche ich mal die Eltern an. Ich äh, bin ja auch Vater von drei Söhnen, inzwischen dann auch äh, verheiratet sind oder so. Äh, und auch zwei Enkelkinder haben wir. Ähm, das ist, äh, habe ich bei mir auch beobachtet, das ist eine Gefahr. Die Urversuchung von Eltern, das besteht darin, dass man eine Vorstellung davon hat, wie die Zukunft seines Kindes aussehen sollte. Das ist eine Versuchung, weil dann hat man ja auch gleich Maßstäbe in seinem Bewusstsein drin. Dann fängt man an, sein Kind mit seinen Maßstäben zu vergleichen. Das kann nicht nur schief gehen, denn dann kommt man in die sogenannte Enttäuschungsfalle. Ja. Ich habe das Bild von meinem Kind in mir und vergleiche es mit meinem Bild. Dann muss ich mal den Bildschirm irgendwie freikriege. Ja, ja. Das wird dann oft traurig für Eltern. Und das Kind gerät unter Druck. Also, ich brauche etwas, was mir da Klarheit gibt, um diese Enttäuschungsfalle zu vermeiden. Ich brauche praktisch ja, so eine Art Richtschnur. Ich muss etwas wissen nicht nur meine Gefühle wirken lassen. Ja, deswegen habe ich gesagt, steigen wir jetzt mal außerhalb von Montessori ganz <lacht> und naturwissenschaftlich ein. Da steht zum Beispiel 24 hoch 24. Ich konnte diese Hochzahl nicht so richtig aufschreiben <lacht> im Computer. Das ist die Kombination der Gene, die Menge der, der Gene, die 24 hoch 24 Kombinationsmöglichkeiten nach der Zeugung. Das müsste sich mal in der Zahl ausdrücken, das ist unendlich lang. Und diese Kombination, die können ja auch noch wechseln, mal hierhin, mal dahin, mal dorthin. <lacht> Eigentlich ist klar, wenn man es vereinfachen will, sagt man, dich gibt es, weil es diese Kombinationsmöglichkeit mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht noch einmal gibt, nur einmal in der Geschichte der Menschheit. Und deshalb bist du, selbst wenn du Geschwister hast, unvergleichlich. Man kann ein Kind nicht mit einem anderen Kind vergleichen, sondern nur, nur mit sich selbst. Der Maßstab für das einzelne Kind ist genau dieses einzelne Kind. Und dann kommen eine ganze Fülle von anderen Maßstäben, durch Geschwister, durch Freunde, durch Eltern, durch die alle Maßstäbe haben. Und schon sind wir möglicherweise in der Falle. Das heißt, liebe Freunde, ja, wir müssen die Einmaligkeit dieses Kindes so ernst nehmen, weil dieses Kind in der Geschichte der Menschheit nicht mehr geben wird. Das heißt, wir haben eine große Verantwortung vor uns als Lehrer, Eltern, Erzieherinnen, Erzieher und so weiter. Deswegen brauchen wir auch Hilfen. Es gibt kluge Leute, die haben sich etwas dabei gedacht. Jetzt biete ich Ihnen eine Formel an. Wir leben ja so gerne mit Formeln. Also wie reicht, erreicht ein Kind seine optimale Entwicklungshöhe? Darauf kommt es da an. Also wir wollen dass dieses konkrete Kind das, was in ihm angelegt ist, ist dieses 24 auf 24 auch in die Wirklichkeit setzt. Es soll ja nicht irgendwas sein, es soll Realität werden. Und diese Zauberformel für dein Leben ist die Formel der Entwicklungshöhe. Wie entsteht eine maximale oder optimale Entwicklungshöhe? Da habe ich ein Fett geschrieben. A für Anlage, U für Umgebung. Und Z für uns, für Zeit. Also die Anlage und die Umgebung müssen zur richtigen Zeit miteinander ein ausgeglichenes, ausgewogenes, gutes Verhältnis kommen. Jetzt stellt sich die nächste Frage, ja, worauf haben wir denn überhaupt Einfluss? Ja, auf die Anlagen haben wir schon gehört, 24 oder 24. Da können wir nur schauen, welche sind denn da? Welche vermutlich? Aber die kann ich nur zeigen, wenn die Umgebung zu der Anlage passt. Und wenn ich eine Umgebung habe, eine Anlage, eine Anlage habe, und es kommt etwas zu früh oder zu spät oder erst gar nicht, dann ist die Entwicklungschance ver verpasst. Das heißt, wenn wir uns das vornehmen, die Entwicklungshöhe unseres Kindes auszurichten an dem, was wir glauben, vermuten, vielleicht auch erlebt haben, was in ihm steckt, und in einer Umgebung, die die Chance gibt, das zu zeigen, zu einer Zeit, die dafür reif ist dann haben wir eigentlich das Zeitfenster für die optimale Entwicklung gefunden. Und damit sind wir jetzt ganz nah bei der Montessori-Penatophie. Also, ich würde mir merken heute, 24 hoch 24, mein Kind ist einmalig. Entwicklung, Höhe ist Anlage mal Umwelt mal Zeit. Und worauf habe ich den Einfluss? Wovon möchte ich jetzt was wissen als Verhacker, als Mutter? So viel wie möglich Anlagen erkennen, kann ich nur durch Beobachtung. Ja. Umgebung, ja klar, da habe ich Einfluss drauf. Und Z, die richtige Zeit, die kann ich auch. Mit Mühe vielleicht, aber ich kann sie erkennen. Ich bin auf jeden Fall bereit, Willens und Neugieriges wahrzunehmen. Und damit sind wir jetzt ganz, ganz nah an der Montessori-Pädagogik. Ja. Und ich habe gesagt, komm, mach nicht so langweilig heute Abend, bring doch mal ein Bild rein. Ähm, ich habe als Obertitel geschrieben, Montessori Ermutigung heißt zunächst mal zum, Pers Ermutigung, zum Perspektivenwechsel. Renate Alf, die habe ich gefragt, ist eine Bekannte von mir, die macht gute Cartoons, die kommen ein paar Mal noch vor. Sehen Sie hier, wie die Rollen vertauscht sind? Frag mich doch, geh darauf mich zu, sei du doch die Suchende. Ja? Und hör auf mich, ich bin schon bereit, das zu dir zu sagen, was mit mir los ist und wo es hingehen könnte. Also diesen Mut zum Perspektivenwechsel, ah, es ist schon Mut. Ähm, weil man hat ja auch Angst, was falsch zu machen. Viele Eltern wollen gar keinen Fehler machen, nichts falsch machen. Aber schau doch mal aufs Kind. Mal gucken, was er sagt. Wie die Mutter mit der Handtasche guckt, vielleicht ja, leicht voller Rätsel, auf das mutige, bestrahlende Gesicht ihres Kindes. Jetzt aber... Montessori-Pädagogik, da richte ich Ihnen jetzt den klassischen Montessori-Dreischritt an. Ich mache jetzt keine Montessori-Biografie, das können Sie alles tausendmal nachlesen. Ist spannend tolle Frau eigentlich, aber auch eine mit Ecken und Kanten und gar nicht so begeistert. Immer auf jeden Fall fragwürdig im positiven Sinn. Aber sie ist Naturwissenschaftlerin. Und nicht nur irgendeine, keine Physikerin, keine Biologin, sie ist eben gelernte Medizinerin. Und da hat sie einen Drei-Schritt gelernt. Nämlich, am Anfang steht immer die Anamnese in der Medizin. Das heißt, der erste Schritt ist unermüdliche Beobachtung. Hör nicht damit auf. Beobachtung hat immer was mit Achtung zu tun, mit Obacht geben zu tun. Aber bitte, deine Haltung sei, ich will etwas von dir sehen. Ich will dich kennenlernen. Medizinisch, Anamnese, pädagogisch unermüdliche Beobachtung. Das ist der erste Schritt. Ja, und wir haben oft so viele Programme in der Birne, was wir dem Kind alles noch Gutes tun können und wem wir noch alles vorschlagen, und hin und her und hin. Die Achtung besteht darin, sich zurückzunehmen und hinzuschauen und zuzuhören, nicht gleich mit Antworten zu können. Zweiter Schritt. Das zweite ist die Diagnose. Jeder Arzt macht erst eine Anamnese, dann eine Diagnose. Diagnose, die er als durch, ne? Dass wir den Durchblick haben. Was wäre denn der zweite Schritt nach Montessori? Eine wertfreie, nicht festgelegte, entwicklungsoffene Beurteilung. Beobachtung? Der Schritt, Beurteilung, das könnte sein, die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, wie sieht es denn wohl aus? Wir sind stärker, als wir es in den Medizin sein dürfen, in der naturwissenschaftlichen Beobachtung aus medizinischer Perspektive, immer am Rande auch der Fehldiagnose. Du kannst dich als Vater, Mutter, Lehrerin, Lehrer eben auch irren. Von daher sind wir immer auch auf Vergebung durch unsere Kinder angewiesen. Erleben schon, was wir falsch machen und sind dann oft sehr gnädig mit uns. Der dritte Schritt, Beobachtung, Beurteilung, ist dann jetzt Therapie. Handeln. Wir handeln. Wir handeln jeden Tag. Auch Nicht tun. Nichtstun ist Handeln. Beobachtung, Beurteilung und illusionsloses Handeln. Ja? Aufpassen, dass die Parameter Ihres Handelns nicht Ihre Wünsche sind sondern die Realität, die sie vorher beobachtet haben. Und Das muss man lernen. Kann uns denn da Montessori nicht ein bisschen besser helfen mit diesem Dreischritt? Das Erste wäre ja, merken Sie sich diesen Dreischritt. Beobachtung, Beurteilung, Handeln. Zeit. Jetzt kommen wir zu dem, was Montessori als geniale Beobachterin herausgefunden hat. Zunächst mal ein Zitat von ihr. Das alles schön unterstreicht, die ja, dann schon fast 40-jährige Montessori hat ihre Erkenntnisse der Beobachtung an Kindern so zusammengefasst. Ich habe eigentlich alles von Kindern gelernt, durch meine Beobachtung. Die Kinder sind es, die mich alles gelernt haben. Die Kinder sind es. Ja, und jetzt kommt die wichtigste Entdeckung. Das hat Montessori als Erste und sehr klar herausgefunden. In dem Begriff sollten Sie sich merken. Die wichtigsten Entdeckungen sind, das Kind hat sensible Entwicklungsphasen. Das entdeckt sie tatsächlich als erste in der Geschichte der Pädagogik überhaupt. Ich halt zitiere hier mal Montessori. <lacht> Kann man sich merken. Es handelt sich um besondere Empfindlichkeiten die in der Entwicklung, des Kindesalter, in, in, in der Entwicklung im, im Kindesalter der Lebewesen auftreten. Fettgeschrieben habe ich, was, diese, was ich da selbst hervorheben möchte. Diese Phasen, sie sind von vorübergehender Dauer und dienen nur dazu, dem Wesen, gemeint ist das kleine Kind, der Jugendliche, die Erwerbung einer, nicht zwei, einer bestimmten Fähigkeit zu ermöglichen. Haben wir uns mal fest. Empfindlichkeiten, vorübergehende Dauer, ja. Und dann eine bestimmte Fähigkeit. Was könnte das sein? Das ist von Lebensjahr, von Lebensjahr, von Lebenswoche, von Lebensphase zu Phase verschieden. Eines ist aber auch klar. Wenn vorbei, dann vorbei. Die sind da und klingen unwiderruflich ab. Das, was du da verpasst hast, musst du dir hinterher mit Mühe für dich hereinholen. Was. Sagt Montessori unter dazu. So entwickelt sich jeder Charakterzug. Jeder. Aufgrund eines Impulses und während einer eng begrenzten Zeitspanne. Halt mal das doch mal für uns fest. Jetzt sollte man die Zeitspannen wissen. Also es geht nicht um Tage, nicht um Minuten um Sekunden, sondern um Zeiträume. Ich möchten Ihnen einfach nur jetzt zu muten oder auch anbieten, die einfach mal anzuschauen. Ich spreche hier, ich kann leider... Warte, mal, ich muss mal gucken, ob ich das kriege, Nee, ich sehe mal nur die Hälfte des Bildes. <lacht> da sind Sie in Ihrem, äh, in Ihrem Kasten einfach abgewöhnt. Ah ja, okay. Also, es gibt sogenannte SP-Marker, sensible Phasenmarker. Ja, da muss man wissen, diese Marker kann als Mutter als Vater, äh, als begleitende Erzieherin, Erzieher eigentlich nur dann erkennen, wenn man Zeit, halt, ne, wenn man den Dreischritt äh, zum Wahrnehmen hat. Das heißt, unser Beobachtungsfeld, mich, richte ich richte mich jetzt wieder, wie immer, überhaupt jetzt heute Abend, äh, ist der Familienalter. Also in, auch in diesem Familienalltag, in, in jedem Alltag eigentlich, kann man diese SP-Marker erkennen. Vielleicht kommen ein paar Kriterien, woran man das erkennen kann. Das gibt Ihnen ein bisschen mehr Sicherheit für den Alltag. Aber nicht irgendeine bestimmte Zone, ja, jetzt Musikunterricht oder so, musikalische Früherziehung, jetzt kannst du das dann? Nein! Es kann genau dann, da können Sie genau mit daneben liegen. Wir wollen Ihrem Kind was Gutes tun, schicken Sie es irgendwo hin, wo Sie meinen, dann wird es jetzt optimal gefördert und Sie liegen sowas von daneben. Aber Ihr Kind macht das dann mit. Warum? Weil es dann Eltern lieb haben will. Ja, also erkennen. Deswegen ohne Entdeckerstress. Setzen Sie sich bitte nicht selbst unter Druck und wollen sensible Phasen bei Ihrem Kind entdecken. Es gibt Hinweise. Wir gucken uns gleich nochmal an. Und Sie müssen sich selber Zeit lassen. Die Kinder leben in sensiblen Phasen, aber die kommen nicht knall auf, weil sie deuten sich an. Und dann müssen sie sich freuen, obwohl die auch manchmal anstrengende Phänomene haben. Und sagen, oh, Moment, das könnte doch, das könnte doch sein. Und dann, ja, dann, dann müssen sie handeln. Das muss was passieren. Also geben sie dem Zufall auch eine Chance. Manchmal passiert es einfach in ihrem Alltag. Ja. Da wäscht sich ein Kind die Finger und hört nicht auf. Oder plötzlich den, den, den Spender von, <lacht> ja, von Desinfektionsmitteln entdeckt und drückt drauf und nochmal und nochmal. Warum? Das ist schon tausendmal desinfiziert. Ja. Ach, da ist eine Sensibilität da. Diese Bewegung ist jetzt im Moment das, was gerade wichtig ist. Aber nur gerade. Später nicht mehr. Morgen auch nicht mehr. Ah, aber diese Bewegung selbst, boah, die hat es in sich. Wie ein Wasserhahn aufdrehen, wie eine Flasche öffnen, wie eine Treppe hoch, wie auch immer. Wie auch Englisch lernen, wie auch Französisch lernen, wie auch mathematische Probleme lösen. Das kommt alles zu seiner Zeit und bereitet sich vor. Also dann, Zeit für Beobachtung lassen und gönnen Sie sich jetzt. Ja. Ihr Alltag ist belastet genug, die kostbarste Zeit ist nicht unbedingt die Zeit, die Sie an Ihrem Kind verbringen, sondern die Sie für Ihr Kind verbringen. Und diese Zeit heißt auch beobachten. Sich überraschen lassen. Zum Beispiel, boah, plötzlich ist Ihr Kind verschwunden. Sie denken, ich höre den ja gar nicht mehr oder die gar nicht mehr. Warum? Es hängt in der Sache so drin, dass Sie vom Kind nichts mehr hören. Es wird eins mit der Sache. Unerwartete Stille. Ist ist ein Moment, wo die sagen, was macht ihr denn da? Ja, vielleicht sortiert er nur, was weiß ich, Heftzwecken. Oh, Heftzwecken. Ja, aber die roben die blauen auseinander. Was dann, wenn die sowas sehen? Nicht schreien und sagen, oh, du, nicht, nicht mit, Heftzwecken, mit Heftzwecken gurgeln. Ist völlig klar. Wird das Kind von sich aus auch nicht machen. Aber was rausfinden wollen. Unerwartet. Nicht geplant. Aber er handeln. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, die SP-Marker. Also es gibt positive Marker und es gibt auch stressige Marker. Und wenn Sie die kennen, können Sie sich entspannter zurücklegen und sagen, ja gut, ich habe es ja immer schon gewusst. Schauen wir uns zunächst Mal die positiven Marker an. Also Ihr Kind, haben wir schon entdeckt, sucht voller Energie, geradezu auffällig nach einer bestimmten Aktivität. Die hat was vor. Also, ja, da, ist, da passiert gerade was. Willst was haben, was nehmen, eine Erfahrung machen? Irgendwas zu Hause. Aber wo? Na, wir reden gleich noch über die Umgebung. Aber wo? Ja, ähm, kann nur erzählen, meine, unsere Familie, unsere Schwiegertochter und ihr Mann, die, die haben zwei Jungs, ein geniales Entdeckungsgerät, ja, vielleicht kennen sie es auch, das Thermomix. Die glauben gar nicht, auf welche Ideen da Kinder kommen können. Ja. Äh, und welches doch ist da passieren. Aber erfahrungen machen. Zum Beispiel, wer hätte das gedacht, dass der kleine Jahre, der jetzt 3 plötzlich unbedingt Eier aufschlagen will? Weil sie wissen ja, was dann passieren kann. Aber das lernt man mal, was Das Ei entdecken, wird ein bisschen cooler lassen am Tisch und dann sieht er dann, oh, da kann man ja, da kommt ja was raus, finde ich das ein Randhau und was machen wir dann damit? Ja, und dann kommt ein Programm, da kommen Angebote, dann passiert das. Und wenn das Kind was Passendes gefunden hat, dann bleibt dran, möchte weitermachen, nochmal und noch mehr. Und sie freuen sich mit. Ja? Ich sage, ja, Das darfst du nicht, ist gefährlich. Ja, da muss man schauen, dass man das Gefährliche zurücknimmt oder eine Alternative anbietet. Jedenfalls wird es durch diese Aktivität erstmal gar nicht müde, sondern im Gegenteil ist hellwach, weil es ganz bei der Sache war. Und irgendwann stellen sie fest, oh, ist es ist vorbei. Das hat gepasst. In die sensible Phase hinein. Wow, das kam. Das hat es gelernt. Das sind einfach Lernengebote der Natur, der Umgebung. Und dann ist es locker drauf, gut drauf und stresst überhaupt nicht. Es gibt aber auch andere Erfahrungen. Ja. Jetzt zitiere hier noch die Story. Und es gibt auch eine andere, weit augenfälligere Anzeichen, Montessori, Originalton, negativer Art. Sie treten dann auf, wenn sich in der Umwelt, dem Inneren Funktionieren, also es wollen, es erleben wollen, ein, ein Hindernis entgegenstellt. Das Vorhandensein einer Empfindlichkeitsperiode, also sensible Phase, kann dann heftige Ausbrüche und eine Verzweiflung bewirken, die wir für grundlos halten. Also, hast du, was fällt dir denn jetzt ein? Und daher sagen wir, launisch, grätig. dass wir verurteilen. Laun ist mehr, hey, Launen. Ne? Das kennt ja richtig auf den Keks. Launen sind der Ausdruck einer seelischen Störung. Stellen Sie sich Sie stellen einen Versuch der Seele dar, das ihr Zukommende zu fordern. Da war ein S zu viel, im das habe ich mich verzieht, Sorry. Aber, boah, lesen Sie sich das durch. Wenn Ihr Kind Ihnen auf den Geist geht, dann ist die Frage, warum ist das nicht begeistert? Dann stimmt was nicht. Wir haben also positive Marker und stressige, also manchmal auch negative Marker. Nicht bewerten, nee, nee, zurückhalten. Und richtig deuten, die Suche des Kindes, die müssen Sie deuten als Anzeichen dafür, SP, sensible Phase. Jetzt ist deswegen also mal die Übersicht. Also man hat so jetzt ja lange, lange studiert und das können wir alles nachlesen und so, das ist für Eltern vielleicht zu differenziert. Ich will aber nur die, ich weiß ja nicht, in welchem Alter Ihr Kind gerade ist oder so, in welchem Alter Sie arbeiten, ein paar Hinweise geben. Grobe Übersicht. Wir unterscheiden da labile Phasen, da ist das Kind sehr, sehr, sehr, sehr dünnhäutig, und zwar im Alter 0 bis 3, mit den Sensibilitäten für Bewegung, für Ordnung und eine große Sensibilität in der ersten Reihe jedes Jahr für Sprache. Und dann das Alter von drei bis sechs. Immer noch labile Fragen. Also wir sind jetzt im Kindergarten, Kinderhausalter, Kinderstubenalter, wie auch immer, Krippenalter. Diese Labilitäten dauern an. Vor allen Dingen die für Sprache und die für Ordnung. Das heißt, aber das machen wir heute Abend nicht miteinander. Die Struktur der Bewegung, Bewegung, Ordnung und Sprache, da müssen wir miteinander. Dazu gibt es Lehrgänge genügend. Dazu müssen wir miteinander überlegen, wie wir das denn in unserem Alltag gezielt, strukturiert, klug integrieren. Das könnte ich heute, kann ich Ihnen heute Abend nicht bringen, weil wir gleich noch zum schwierigen Thema von Corona kommen. Aber dann im alter von fünf Jahren, kennen Sie die Erfahrung auch heute, mein Freund morgen, mein Feind. Ich habe dich eingeladen zum Geburtstag, der wird mich nicht mehr... Ein. Das sind alles Dinge, die greifen dann in die Familie ein. Das kennen Sie alles. Ja? Aber äh, es ist eine hochlamine Phase. Da sind die Kinder so etwas von sensibel. Und jetzt kommt das Alter von sechs bis zwölf Jahren, da ist die Montessori-Schule, Frau Köster, ja, das ist Ihr Bereich. Da sind Sie drin und dran. Das ist die Phase, wo da kommt, da wird der Keim der Wissenschaften gelegt. Da fragen die Kinder nach Zusammenhängen. Wir wollen, ja, wollen Erfahrungen sammeln. Und zwar in allen Fällen, in allen Bereichen. Die wollen ihre sozialen Strukturen erproben. Ja. Und sie wollen auch wissen, was richtig ist, was falsch ist. haben klare Wertvorstellungen. Und da ist es ganz wichtig, dass man wertorientierte und wertorientierende Eltern bei sich hat und vor sich hat. Und natürlich auch in einer Einrichtung arbeitet, die ganz klare Werte hat. Und nicht, weil man die Predigt, sondern weil man die selber vorlegt. Das heißt, die Kinder lauschen in ihre Wertvorstellungen zu Hause sowas von ab. Ja, da können Sie predigen, was Sie wollen. Schauen, die schauen, sind die auch so. Besten sind noch ein paar Hinweise auf das Alter 12 bis 18. Da geht es vor allen Dingen um Autonomie. Gleichzeitig wollen die aber immer noch zu Hause ein Bett haben, also aus und drin bleiben können. Und dann werden soziale Modelle aller Art erprobt, dürfen sie auch erproben und einfach auch. Montessori schlägt dann vor, ach, die müssen eigentlich, die haben so viel gelernt in der Montessori Grundschule. Die können eigentlich mal raus für ein paar Jahre aus der Schule. Die möchten jetzt Leben live lernen. Da gibt es ein tolles Modell von Montessori. Das ist aber nicht unser Thema heute Abend. Also, SP-Marker. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie den Mut und die Kraft haben, die mit dieser ersten Orientierung die auch zu entdecken und sich Zeit dafür zu lassen. Denn jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt müssen wir diese Marker, die müssen ja, das muss ja was passieren. Und denken wir an das erste Anlage. Sie befragen und jetzt muss die Umgebung kommen. Jetzt kommt die zweite geniale Antwort von Montessori. Das Kind braucht dazu eine den Begriff kennen Sie vorbereitete Umgebung, nämlich auch zu Hause. Also wenn Sie jetzt in Montessori Kinderhaus, Schule, wie auch immer, das erfinden Sie alles. Kann man auch kaufen, bezahlen, man muss nur genau wissen, wie man damit umgeht. Aber Ihre vorbereitete Umgebung, liebe Eltern, die anwesend sind, können ja auch Manche sind ja mehrere Funktionen da als Eltern und als Großeltern, wie auch immer. Kinder leben immer in Umgebungen. Das heißt, ihr Hause ist eigentlich auch eine vorbereitete Umgebung. Und jetzt müssen wir hinschauen. Ich habe jetzt mal hier ein Bild gehasst, die Bausteine einer guten, vorbereiteten Umgebung. Sie sehen da verschiedene Farben, was so hell rosa leuchtet. Das kann man nicht in die familiäre Umgebung reinnehmen. Das ist zu teuer, wenn man sich das Zeug kauft. Das wären Montessori-Materialien. Dafür gibt es Regeln. Und dafür da lernen dann die Leute bah, fast zwei Jahre vor, das alles richtig zu können. Das finden sie dann in der Grundschule wieder und im Kinderhaus in der Krippe. Da gucken wir jetzt mal nicht hin. Aber was haben Sie denn bei Ihnen zu Hause, da wo Sie jetzt sind? So, zunächst mal haben Sie, ja, Montessori und noch andere sprechen, vom vorbereiteten Raum. Das ist der dritte Pädagoge. Der Raum macht was mit ihren Kindern, wie er auch was mit ihnen gemacht hat, was sie ihn geplant haben. Er braucht zunächst mal klare Strukturen. Wie sind die Strukturen des Raums? Ja. Dann braucht man eindeutige Regeln für den Umgang mit dem, was man da selbst zusammengekauft, zusammengebaut, geerbt hat. Klare Verhaltensregeln. das muss für die Familie gelten und zwar nicht nur für dich und du, sondern für alle gleich in der Familie. Es kann nicht sein, dass sie eine Regel haben, wie heißt deine Schuhe an den Platz und der Papa kommt nach Hause und schmeißt deine Schuhe in die Ecke oder schmeißt seine Jacke auf den Stuhl, wie auch immer. Die Regeln müssen für alle gleichermaßen gelten, denken Sie an die Bedeutung des Vorbildes. Nur so wird man Ordnung lernen, wenn Ordnung eine ganz wichtige Kategorie in der Entwicklung des Kindes ist. Was für Kinder ganz wichtig ist, da sind gut Lichtverhältnisse. Wir haben jetzt ganz alle, ich habe jetzt auch hier über mir eine LED und so, ganz schön hell, aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, ähm, die dürfen nicht direkt ins Auge gehen. Also die, Licht, die Lichtgestaltung ihres Raums gibt es bei der Schule ganz genauso, beim Kinderhaus auch. Die spielt eine ganz große Rolle in der Physis der Kinder. Sie können mit Licht stören und oft suchen die Kinder ja gerade dazu nach Licht. Lichtpunkten. Wir machen das dann, wir lassen das nicht im Zufall. Ja, also das sollten wir machen. Und dann kommt etwas in die Praxis rein, für die ersten Mal, eigentlich eigentlich für alle Lebensjahre bis hin zum, zum Erwachsenenwerden, was in jeder Familie eine Rolle spielen wollte. Das was Montessori äh, practical life, praktisches Leben, Übungen des täglichen Lebens genannt hat. Also ihr Leben ist ihr Thema, wird zum Thema. Und dann schauen wir mal, was das wohl sein könnte. Und wir haben jetzt hier zwei, drei, ne, vier Aussagen über Ihre Umgebung. Und wir schauen gleich nochmal genauer. Wir fangen nämlich vor, Ihrer Wohnungstür mal an hinzugucken. Bitte, nichts ist bei Ihnen zu Hause zufällig, beliebig. Ja. Alles soll vorbereitet sein. Ich habe ein Fragezeichen dahinter gemacht, Umgebung sein. Dann kommt das Kind, der Jugendliche, damit klar. Wenn Chaos vorbereitete Umgebung ist, ist im Kind auch Chaos. So, jetzt fangen wir mal an. Jetzt gehen wir miteinander in ihre Wohnung rein, wenn sie älter sind. Ich weiß ja nicht. Äh, jedenfalls ist es doch so, dass wir auch hier gerade wir sind gerade im Umbau, ich gerade an. wir kriegen eine neue Küche, alles fürchterlich gerade. Ja, aber Sie haben doch Ihr Zuhause selbstintensiv geplant und die haben sich dabei Gedanken gemacht. Jetzt überlegen Sie mal, wann haben Sie das denn geplant? War schon ein Kind unterwegs, war vielleicht schon da, und haben Sie das neu geplant? Was bedeutet Ihr Zuhause für Sie? Wo kommen Sie an, wenn Sie ankommen von der Arbeit oder so? Wo fühlen Sie sich wohl? Wo drehen Sie sich am liebsten wieder weg? Wo haben Sie das Gefühl, ach, hier stimmt was nicht? Ja, das ist das Erste. Also Die Botschaft Ihrer Wohnung ist eine bedeutsame Botschaft, für sie selbst klar, aber eben auch für ihr Kind oder den Jugendlichen. Deswegen, die vorbereitete Umgebung, egal in welchem Alter, beginnt vor ihrer Ausführung. So, und dann, wer hat schon Schlüssel, der haben hat, was weiß ich, ein äh, Ki oder so, da beginnt die vorbereitete Umgebung. Jetzt, wir kennen ja Bewohner, schauen wir mal an, wie es dann hier losgeht. Ich würde Ihnen Folgendes empfehlen. Betreten Sie Ihre Haus- Ihre Wohnung einfach mal in Ruhe, in Augenhöhe des Kindes. Jetzt nehmen wir mal an, Sie haben ein Kind von drei Jahren, von sechs Jahren, von neun Jahren, von zwölf Jahren. bis Zweifelsfall bei den dreijährigen, sechs Jahren, dann müssen Sie ich muss nicht klein machen. Aber am besten, ja, wenn ein Dreijähriger kommt, dann, dann können Sie die Wohnungstür nicht auf. Also muss einer da sein oder eine da sein, die die Tür aufmacht. Schauen wir mal, das machen Sie so langsam, dass das Auge des Kindes wird bei Ihren Fingern sein, und wenn Sie den Schlüssel haben. Und wird verfolgen, was da jetzt passiert. Was Sie mit Ihrer Hand machen. Eine Analyse der Bewegung. Das Kind analysiert Ihre Bewegung durch seine Augen. So, und jetzt gehen Sie mal rein in Ihre Wohnung. Wie geht es denn da weiter? Welches Licht ist denn da? Wenn ich reinkomme, wo gehen die Türen ab? Wie hoch sind die Klinken der Türen? Mir ist ein Fünfjähriger da, ein Vierjähriger und wie auch immer. Da verändert sich die Wahrnehmung. Und dann schauen Sie mal, wo die Augen des Kindes als erstes hingehen, des kleinen Kindes, des älteren Kindes und des größeren. Und wo bremsen sie und was darf es tun? Und das spricht dann von Interessenspunkten. Ja, das Kind kommt in ihre Wohnung rein und seine Augen haben... In der Regel sofort einen Interessenspunkt. Und wenn man dann fängt zu sagen, oh, aber erst die Schuhe abputzen, wenn die Regel klar ist, dann werden erst die Schuhe abgeputzt. oder werden sogar ausgezogen. Das gehört dann zu dem, was ich gesagt habe, was geregelt sein muss. Im Übrigen, wenn ein Kind seine Schuhe ausziehen kann, dann soll es die auch selber ausziehen. Und jetzt schauen wir mal in die Wohnung rein. Also nochmal, beobachten Sie unauffällig, möglichst neutral, ist klar, wo bleibt Ihr Kind länger hängen, wo verweilt es, was will es erreichen, was will es erproben, was darf es, was werden die Zeife zeigen, anbieten. Jetzt sind Sie als Pädagogin, Pädagoge tätig in der vorbereiteten Umgebung, die Ihre Wohnung ist. Machen Sie es nicht zu so schnell. Die Kinder brauchen einfach Zeit, Sie wahrzunehmen. Zum Beispiel, um seine Jacke auf den Bügel zu hängen ein ganz komplexer Vorgang. Kinder wollen das gerne. Haben wir hier in der Kinderstube erlebt. Die haben da auch gestanden. Die wollen ja Klamotten nicht weglegen, sondern aufhängen. Oh, gut. Wenn sie keine Bügel haben, haben sie das Thema auch andererweise. Aber wo sind die Sachen, die Kleidungsstücke dann? So. Also jetzt kommen wir zu Ihrem Job. Die Interessenzonen des Kindes entdecken. Das kann ich jetzt nicht mit Ihnen machen. Hätte ich zwar Lust zu, aber ich habe es da irgendwo aufgeschrieben auch irgendwo auch. Wie nimmt es diese Räume wahr? Das Bad, die Küche, das Wohnzimmer, den Esstisch, TV und andere Medien. Die haben Sie alle in Ihrer Wohnung. Und gehen Sie mal ins Bad rein, mit dem Dreijährigen, mit einem Fünfjährigen Kind, mit dem Siebenjährigen und dann, was wird da alles vom Kind entdeckt? Möglicherweise in die Hand genommen dann müssen Sie gucken. Darf es das oder Finger davon und so weiter? Oder muss ich es ins Licht verdrücken und so weiter? Schauen Sie ins Wohnzimmer. Müssen Sie das Wohnzimmer vor Ihrem Kind retten? Und das ist Teil Ihres Lebens. Haben Sie Rituale am Alltagstisch? Und so weiter. Und speziell würde ich hingucken, wenn Sie sowas haben, das Kinderzimmer. Dazu möchte ich Ihnen noch ein paar Hinweise geben. Einfach. Also, ganz bewusst online, ja Quatsch, alleine mit dem Kind in diesem Raum. Wo geht der Blick die Bewegung ihres Kindes sind, wo verweilt es? Kommt es mit Fragen auf Sie zu? Badezimmer. Elternschlafzimmer ist oft nicht so interessant, aber wow, Küche ist wahnsinnig interessant für Kinder. Unglaublich viele Gegenstände, die einfach wow, in die Sensibilität hinein plumpsen. Wo spüren Sie eine Sensibilität? Also Rustlos oder begeistert? Hochaktiv oder suchen Phänomen? Entspannt oder konzentriert, wie abwesend oder intensiv anwesend. Und das sind die Dinge, die sollten Sie jetzt in Ihrer Wohnung entdecken. Nicht in irgendeinem, was weiß ich, in einem Hort oder wie auch immer. Nein, das ist die sensible, Vorbe ist die Antwort, ist die vorbereitete Umgebung auf die sensible Phase des Kindes. Und nur so können Sie, wenn Sie Zeit und Kraft dazu haben, Lust dazu haben, sollte Ihnen ja auch Spaß machen, dem Kind Entdeckungen vermitteln. Bitte nicht zu schnell eingreifen. Abwarten. Und vielleicht auch als Mitsuchender. Also habe ich selbst erlebt. Ne? Wir haben eine Schublade. Äh, unsere Kinder sind jetzt auch im Haus, aber ich kann mich gut daran erinnern. Da steckt eine Haarbürste von mir drin, eine Haarbürste von meiner Frau drin und zwei Kämme unter anderem. So, dann haben die, er also zwei, beide Haarbürsten, beide mit Borsten, eine etwas strammer <lacht> gefasst, eine etwas lockerer. Ähm, die haben festgestellt, die wollen wissen, welche Haare in der Bürste sind vom Papa und welche sind die von Mama. Hm. Dann haben die Haare rausgezogen, die die nicht sauber gemacht ne? und geguckt. Ja, Mama hat andere Haare als Papa. Ja, und dann wollen sie es wissen, haben sich selber gebürstet. Und plötzlich haben wir das Thema Haarbürste. Und plötzlich war dann im Kinderzimmer ein Tisch mit zwei, drei Bürsten. Dann haben wir angefangen, die Haare zu bürsten. Kämmen kam später. Also das. Die Entdeckungen, die macht in deiner Wohnung. Ja, möglicherweise haben die im Kindergarten oder so, oder im Kinderhaus oder was ähnliches. Und diese Beziehungserlebnisse, liebe Eltern, liebe Miteltern oder Großeltern, die prägen. Das werden, das werden die nie vergessen. Genauso wie sie sich die Finger verbrannt haben am Thermomix oder so, oder an einer Kochplatte, haben sie, werden sie auch nicht vergessen. Vor, vorige Woche erlebt wie, der, wie der, der Sohn, den werden sie heute noch erleben, der Enkelsohn, plötzlich anfing an einer Pfanne äh, die Bratkartoffeln zu wenden, weil er das wollte und dann auch durfte. Oh, ja, in die, oh, da, am Fett, das spritzt fünf Jahre alt. Aber er wollte, daraus sage der Mama helfen, stell dir das vor. Und stellt sich dann, dann äh, in die Küche an den Tisch die Pfanne, da brutzeln die Bratkartoffeln drin und er nimmt dieses äh, Gerät dafür und dreht die um. Wollte Mama helfen? Ungeplant, stellen Sie sich das vor. Das wird aber nach, wird er nie vergessen. Hat sich die Finger aber nicht verbrannt. Eines habe ich auch erlebt, ja? deswegen so ein Appell zum Schluss hier, vermeiden Sie Ihre Wohnung gegen Ihr Kind verteidigen zu müssen. Nein. Ihre Wohnung ist Ihre Wohnung, Ihre gemeinsame Wohnung. Und achten Sie darauf, dass Sie nicht rechtfertigen müssen, und das Kind rausschicken oder was verboten, verbieten oder und so weiter. Bleiben wir noch einen Augenblick beim Kinderzimmer. Äh, auch da möchte ich Ihnen ein paar Hinweise geben. Wichtig ist, dass jetzt Kinderzimmer verlässlich strukturiert ist, das selbst im Dunkeln, das Kind so älter als fünf Jahre alt, genau weiß, was wo ist. So, hat das Kind einen eigenen Kleiderschrank, ist ab circa fünf Jahre, würde ich mit dem Kind an den Kleiderschrank gehen, die Ordnung zeigen und fragen, was möchte ich anziehen? Sollen wir mal planen? Und man soll es das selber machen, seine Anti-Sachen rausholen. Und dann muss man den Wetterbericht kennen und die Bedürfnisse und die Farbfreude und so weiter. Und das ist ein Experimentierfeld, aber hochspannend. Für das Spielzeug. Jedes Spielzeug, diese Regel muss eingehalten, muss, sonst haben wir Chaos in der Bude. Jedes Spielzeug hat seinen festen Platz, immer. Zweite Regel, nach dem Spiel wird immer aufgeräumt. Nicht Mama räumt, auf, nicht Papa räumt, aber ich räume auf. Ich, räum ich habe damit gespielt, ich beginne auch aufzuräumen. Am Anfang können Sie es mit Unterstützung machen, später selbstständig. Unbedingt. Muss in der Schule eingehalten werden, aber das geht zu Hause los. Ich würde auch helfen, dass Kinder Zeiten einhalten. Wenn Sie sagen, ich komme in fünf Minuten, also da muss ein Gefühl für Zeit vorliegen, dann muss man es auch nach fünf Minuten machen. Und diese Konsequenz müssen Sie wirklich auch durchziehen. Das ist alles gut gesagt, Ulrich Stenberg. Ich weiß, dass es auch anstrengend ist. Das war es bei uns auch. Und ja, aber es hilft Ihnen, Klarheit, Struktur und Ordnung in den Alltag des Kindes zu bringen, dass das Kind sich wohlfühlen kann. Diene der Ordnung und die Ordnung dient dir. Um es mir einfach zu machen, habe ich hier unten einen Literaturhinweis Montessori Elternbuch, da habe ich also ganze, mehrere Seiten mit äh, Kriterien für Spielzeug, Auswahlkriterien, damit man nicht alleine Oft kommen Kinder, Eltern an und Großeltern und sagen, ha, was wollen wir denn schenken oder kaufen? Und dann zeigen sie auf die Seiten und ist eine Checkliste drin. Vier Seiten, glaube ich. Ja, vier Seiten. Und Montessori sind das Material, das wird auch oft gefragt. Das ist teuer, auch wertvoll, aber das würde ich wirklich den Fachleuten überlassen. Im Kinderhaus. Oder in der Kinderkrippe Die zu Hause müssten es erst lernen. Dann bitte machen Sie keine Montessori-Ausbildung oder wir können was erfinden. Aber ansonsten, ja, lassen Sie die Kinder in Ihrer Wohnung erproben und zu Hause sein. Wirklich zu Hause sein. Schließlich, in der Mitte, enden bei den Montessori-Teil: das Montessori-Momentum. Es gibt Montessori hat wirklich ein paar Sachen wirklich neu entdeckt. Phasen, sensible Marker, vorbereitete Umgebung und dann das Montessori Momentum, das nennt sie Polarisation der Aufmerksamkeit. Ich habe das mal in eine Grafik hier gefasst. Was sehen Sie da vor sich? Wir sehen vor sich, einmal die sensible Phase oben links. Da setzt alles an. Und daraus geht die Dynamik los. Der Pfeil zeigt dann auf den rechten Kasten. Die Dynamik muss sich anbinden an die vorbereitete Umgebung. Und beides läuft zusammen in die Beobachtung. Das Kind ist eins mit seiner Sache in seiner Umgebung. Es geht ihm saugut. Ich höre nichts von ihm. Ich sehe nichts von ihm. Das ist genau der Augenblick, in dem sich die kindliche Persönlichkeit bildet. Und den können sie hoffentlich da, wo sie sind und wie sie da leben, auch nicht. Oft genug, oft und zu ihrer großen Zufriedenheit erleben. Das wird nicht daran bestehen, Hausaufgaben machen zu müssen. Das kommt dann leider ernsthaft zusätzlich. So, und jetzt springen wir von da aus, ich ja, hoffe, wir haben noch Kraft, zu Corona. Und haben wir 21 Uhr? Hoch. Ja. Hm. Ich habe bei der letzten Renate Alf ähm, einiges dazu gefunden. Wir sehen hier, Entschuldigung, wir jetzt hier in alter Zeit, sind Kinder ratlos, hoffnungslos, Post, Pest, Pocken, Corona, nagelt sich an die Tür, der Laden ist zu. Das haben wir leider bei uns ja, mit den Lockdowns erleben müssen und die Folgen sind hinreichend dokumentiert. Springen wir jetzt weiter. Ich gehe jetzt, wie versprochen, in die Studie die Studie, die mich am meisten beeindruckt hat, ist die COPSI-Studie, das Sie hätten um das Datum drauf da können können wir alles runterladen Viele Seiten. Das ist die Universitätsklinik in Eppendorf in Hamburg. Die UKE forschenden haben folgende Corona-Pandemie auf seelische Gesundheit und Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in Deutschland untersucht. Mitte September 20 bis Mitte Januar 21 mehr als 1000 Kinder, 1600 Eltern mittels Online-Befragung, 80 Prozent der befragten Eltern und Kinder hatten bereits an den ersten Befragung 2020. Man konnte dann gut die Aussagen vergleichen. Dann gab es Fragebögen für die äh, 11-17-Jährigen und die befragten Eltern. Und das ist die Studie, ähm, die sehr wesentlich ist und aus der ich auch ein bisschen zitieren werde. Ich habe sie hier an den Beginn gestellt, weil die für mich eine gute Quelle war. Wir können sich ja selber, selber auch noch runterladen, wenn Also. Die Studie, die ich jetzt zitiere, ist die vom Deutschen Jugendinstitut. Kinder in Zeiten von Corona. Besonders viele Kinder aus finanziell belasteten Familien fühlen sich einsam. Wir haben einmal den Parameter finanziell Druck. Es ne? wird im Prinzip Kur Kurzarbeit oder gar keine. und wie immer, Für einige Kinder ist die Pandemie mit Gefühlen der Einsamkeit verbunden. Damit müssen sie rechnen. Mehr als ein Viertel der befragten Eltern stimmen der Aussage zu oder ganz und so weiter. In Familien mit schwieriger finanzieller Traf dies auch weit mehr Kinder zu. Unter ihnen fühlen sich den Angaben der Eltern zufolge noch fast 48 Prozent, ja, als im Unterschied zu 21 Prozent, wo Eltern gut finanziert waren, mit Einkommensnöten konfrontiert. Daraus entstanden emotionale Probleme bei den Kindern. Niedergeschlagenheit, Ängste, Sorgen und Hyperaktivität. Ja? Und das immer in einer Zeit, wo Corona mit Lockdown, Homeschooling und so weiter und so bei den Familien gelandet ist. Das heißt, wenn Sie Phänomene bei Kindern entdecken. Oh, warte mal, falsche Richtung. Auf die Disziote, das ist vielfach an, an vielen Stellen belegt. Also Sie kennen ja, denke ich, Ihre eigenen finanziellen Verhältnisse und Sie wissen, ob das auf Sie auch in gewisser Weise zutrifft, wie auch immer. Für diejenigen, die mit Kindern in dem Alter arbeiten müssen, ist es wichtig, dass man sowieso, man muss die eigentlichen finanziellen Verhältnisse schon auch kennen, vor allen Dingen bei den finanziellen und Familien eine Ahnung davon haben oder eine Vorstellung. Auf jeden Fall haben wir mit Phänomenen wie ja, Niedergeschlagenheit, Zukunftsansorgung und Sorgen sowie mit Hyperaktivität bei Kindern zu tun. Und Sie kennen ja die, die Kinder. Ich habe dann hier, oh Mann, warum springt das immer weg? So, äh, mal die Ergebnisse der Studien für mich und für Sie für heute Abend mal zusammengefasst: Seelische Beschwerden der Kinder haben deutlich zugenommen. Deutlich zugenommen. Was mich sehr erschrocken hat, erschreckt hat, war zum Beispiel die Suizidalität bei Jugendlichen, die Angst, das Leben nicht mehr meistern zu können. Tatsächlich ich habe zugenommen. Angst, Lebensangst, vitale Ängste, sogar Schulangst. Homeschooling-Unsicherheiten in der Corona-Zeit fühlen sie sich im Schulalltag nicht mehr bewachsen. Da habe ich in einem WDR-Bericht gefunden. Also ich habe ja alles Mögliche ein bisschen mal ausgewertet. Dann. Kinder haben Sorgen. Und das wird spannend für Sie. Kinder sorgen sich um ihre Eltern. Sorgen sich Kinder um ihre Eltern, weil sie das Gefühl haben, die Eltern kommen mit der Corona-Situation nicht mehr zurecht. Die haben Angst um ihre Eltern. Das hätte ich nie vermutet. Das hätte ich nie vermutet. Das ist aber so. Und zwar signifikant viele. Da habe ich nur gedacht, wenn wir das hier wissen, was machen wir denn dann? <lacht> Schulangst, Versagensangst, Lebensangst. Oh. Und dann die, die Verantwortlichkeit von Kindern gegenüber Eltern. Ich sage mal jetzt aus eigenem dazu: Ich merke es hier bei uns, so also gut ich bin ja ein alter Knochen, aber auch. Das ist Sorge. Papa, Mama, habt ihr euch boostern lassen? Das hält an. Ne? Die, und so. Wir sind beide jetzt geboostert, klar, aber daran habe ich gemerkt, dass die Sorge wirklich latent vorhanden ist. Und dass wir immer neue Masken kriegen und so weiter. Und das geht auf einfachem Niveau, auf Niveau auch ist in den Kindern drin. Das ist ein Perspektivenwechsel, wie wir ihn nicht vermutet haben. Dann ist mir aufgefallen, das habe ich bei allem beim Spitzer gefunden, den kennen Sie ja, den anderen Spitzer, mit dem habe ich Kontakt aufgenommen. Also wegen, oh, exakt wegen dieses Vortrags heute Abend. der sagt wir haben eine Dominanz der digitalen Systeme, die eine Abhängigkeit trafen und eine digitale Müdigkeit treiben. Ich habe da noch Zitate auch, aber wird uns heute Abend wahrscheinlich alles ein bisschen viel werden. Aufpassen, ja, diese, diese ganze online digitales Lernen, das ist eine unglaubliche Belastung für, für die Psyche und für die Physis von Kindern und Jugendlichen. In den USA haben sie übrigens, das habe ich auch gelesen, den digitalen Kindergarten wieder abgeschafft. Der war in dem Zusammenhang auch geplant gewesen weil man wollte einfach Kontakte vermeiden und hat gesagt, ja, wir müssen fördern, fordern und so weiter mit digitalen Angeboten. Und dann hat man gemerkt, wie die Kinder hohldrehen drehen, Verhaltensauffälligkeiten, Versagensängste, selbst schon in der Krippe. Da wollte man schon mit Farben, Formen irgendwas machen. ja das sollten Sie, Wenn wir das hier wahrnehmen, dann wissen wir, unter welchem Druck die Kinder stehen und standen. Und das ist etwas, was wir Erwachsene, ja, nicht einfach so stehen lassen können. Das heißt, wir brauchen eine Hilfe. Ich äh, möchte einfach nur ein paar Stichworte, ich will Ihnen nur das Fettgedruckte einfach. Ja. Wir haben mit Bildungsverlierern in der Corona-Epidemie zu tun. Und zwar äh, immer dann, wenn das soziale Umfeld durch den Druck der Situation die Bildungsmöglichkeiten verklemmt hat. Es gibt aber auch Corona-Pandemie als Chance. Da habe ich auch ein schönes Zitat gefunden. Jedenfalls, eins haben wir uns wirklich immer zu sagen: Die junge Generation ist bereit, mitzumachen und mit Verantwortung zu übernehmen. Das muss man sich vorstellen. Also, wir haben die Umfragen, das ist die Bertelsmann-Studie. Sie sehen es ja da, einer von den zahlreichen Studien, die ich mir angeguckt habe. Das ist das Fazit aus der Bertelsmann-Studie. Schaut sie euch an, sie wollen gestalten. Die wollen Verantwortung übernehmen. Was macht ihr mit ihnen? Hier oben, fettgedruckt von mir in den Kasten. Man hört uns nicht. Man nimmt uns kaum wahr. Ja. Zitat hier aus einer anderen Studie. Gleichzeitig wird deutlich, dass sich die jungen Menschen übergangen und kaum gehört fühlen. Sie haben ein Recht auf altersgerechte Information und Beteiligung. Sie haben nicht bemerkt, dass dieses Recht während der Corona-Pandemie aktiv verwirklicht wird. Dieser Eindruck hat sich. Aber vielleicht noch mal heute schon immer noch festgesetzt. Die nehmen uns nicht wahr, weil sie uns nicht ernst nehmen. Nicht nur Studierende, PH oder so, oder wo wir mit zu tun haben, Montessori-Leute, sondern auch im Schul, im Bildungsschul, Bildungs- und Kindergartenalter, vom Kindergartenalter abgegrenzt und abgemindert. Aber im Schulalter. Wir werden nicht wahrgenommen von denjenigen, die eigentlich für uns da sein wollen. Und vor allen Dingen mit sich zu tun, dass wir sie nicht weiter stören wollen bei ihrer Selbstwahrnehmung. Tja, liebe Miteltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Montessori-Freunde, ich könnte jetzt noch reihenweise hier, ne? Psychische Belastungen, alles Zitate. Ja. ja. Wir haben hier ein ganzes Bündel von psychischen Belastungen. Und dieses Bedürfnis, Ja, wir wollen gehört werden, das ist auch aus der Studie vom Jugendinstitut. Das findet man aber auch auf der Homepage, des so deutschen Schulportals und überall und überall. Wir werden nicht ausreichend wahrgenommen. Was kann in der Familie bei noch helfen? Ja. Gucken, dass wir Beteiligungsmöglichkeiten schaffen. Diese neuen Beteiligungsbedarfe, das habe ich bei der Studie des Ministeriums für Gesundheit, für Arbeit und Soziales, die haben eine große Studie auch gemacht, gefunden. Wir brauchen neue, neue Demokratie, Demokratiepartizipation. Wir brauchen neue Beteiligungsbedarfe. Homeschooling, Einschränkung von persönlichen Kontakten, soziale Isolierung, schafft eine Generation und schafft ja tatsächlich Generation. Manche sprechen schon von der Corona-Generation äh, und, und es entlässt uns nicht aus der Verantwortung als montessori pädagogen Wir müssen was tun. Meine Frage ist dann, ja dann, gut. Und weiter und es geht so weiter und so weiter. Sie können es ja mehr, ich schicke schick Ihnen das alles gerne. Sie können sich da nochmal nachlesen. Was ich noch spannend, spannend fand hier, ist das hier. Zukunftsängste und keine Orte, wo Sie chillen und abhängen können. Das ist die Wohnung. In der Wohnung kannst du nicht in Ihrem Sinne chillen. Was macht man denn dann? Online chillen geht nicht. Abhängen geht auch nicht. So wieso? wichtig, deswegen ist es wichtig, dass Schuhe offen bleiben. Aber dann, da gibt es keine Kommunikations- und Chillräume. Also wir müssen uns daran einfallen lassen, sonst haben wir eine verängstigte, Zukunft, würde ich sagen, gequälte, Zukunft, zukunftsbelastete äh, Situation bei den Jungen und Mädchen heute. Äh, es gibt auch positive Erfahrungen, übrigens, da habe ich auch Zitate mal rausgesucht, hier. Ähm, Online-Studium und Homeschooling als Chance, selbstbestimmter und sobald ohne Pendelzeiten zu leben und zu lernen, Manche haben die Chance genutzt, vor allem Jugendliche in der Ausbildung, sich beruflich neu zu orientieren. Und dann haben andere gesagt, ja, ich bin einfach durch Homeschooling, hat mir gut getan. Ich hatte endlich mal nicht alle um mich rum, hat sie die Ärzte nicht rum, ich konnte mal für mich sein. Und dann gab es welche, die sagten, ich habe aber auch mein, meine sehr Weltverantwortung neu entdeckt. Also die ganze Szene Fridays for Future, die war hochlebendig teilweise, wusste aber nicht, wo es auftreten durfte, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Und so weiter und so weiter. Ich lasse Ihnen jetzt den Spitzer, der lesen Sie bitte nach. Zwischen ähm, Stressanfälligkeit und Corona-Infektionen ganz deutlich. Man sagt da was über die Eltern und Familie. Ah, aber dann, ne? Einsamkeit ist tödlich. Und dann spricht er sprich, sprich da mehreren äh, Seiten des Buches. hat ein Stichwort Pandemie, hat er Buch veröffentlicht, habe ich auch gelesen. Ähm, ja, dieses Virus ist auch ein soziales Virus. Es schafft Einsamkeit. Und belastet die Gesundheit durch Stress. Stress, sagt er wörtlich, und Einsamkeit ist tödlich. Das hat er dann aufgezeigt an Altenheimen und so weiter. Na klar, die Mortalität steigt ja da nicht nur aufgrund von Corona, Corona sondern auch aufgrund des psychischen Stresses durch die Einsamkeit. Schauen wir uns das an. Wir, sind, wir müssen da einfach realistisch rangehen, Ja, Ich habe jetzt hier zusammengeworfen, viel, viel, viel für Sie. Vielleicht haben wir auch gar keinen Bock mehr, das von zu hören. Jetzt kommt meine Antwort. Also, meine Antwort ist die Kultantwort. Wir brauchen einen neuen Kult. Ja, das ist natürlich gewollt von mir so äh, formuliert. K-U-L-T. Also wenn Sie alle Befunde mal sich zu, jetzt, jetzt zur Seite gelegt, mal vor Augen führen, dann müssen wir jetzt was anbieten. Wo denn? Ich, meine Perspektive ist, nicht vergessen, nicht Kinderhaus, nicht Schule, ist jetzt erstmal Familie. Da steht KULT mit KULT. KULT und dann Kultur. Corona zu Hause widerstehen. Wegbremsen können wir es nicht. Es ist da. Ja, und es holt uns hoffentlich nicht in der Familie ein. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Was habe ich da gefunden? Was ist gemeint? Das Erste, was wir anbieten müssen, ist eine Kultur der K K Kommunikation. Schauen wir gleich genauer hin. Was heißt nach Montessori? Kommunikation. Das Zweite ist die Umgebung. Umgebung nach Montessori. Was heißt denn das für Corona-Zeiten? Dann nicht vergessen, Leistung gehört da rein. Wir stehen in einer Gesellschaftsleistung und wir müssen auch was leisten können und wollen. Und schließlich, schließlich Teilhabe, also Partizipation, Demokratie. Das formt sich bei mir. Wir brauchen eine Kultkultur, wenn wir es uns richtig mal übersetzen. Ich gehe jetzt noch kurz, solange wir noch Kraft haben und Lust vielleicht auch, auf diese Stichworte ein. Kommunikation. Also, wir haben das zerbrechliche Kommunikationsgefüge Homeschooling, Zwangsurlaub, Zwangsurlaub Einkommensminderung und so weiter. Was ist der Weg? Wir können die Daten nicht verändern. Aber das Erste, was ich Ihnen raten würde für uns zu Hause, verbale Kommunikation hat immer Vorrang vor digitaler. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die digitale Kommunikation, die uns ja auf, aufgelötigt wird, nicht die, die die verbale Kommunikation ersetzen lassen. Verbale Kommunikation hat immer Vorrang vor digitaler. Wenn verbale Kommunikation dann immer auf Augenhöhe, nicht quer durch Räume, nicht durch die Räume brüllen, schreiben wir immer, nicht durch Mauern. Immer hingehen, vor Ort, auf Augenhöhe. Das muss man sich merken und äh, man muss es auch wollen. Ich kenne die Versuchung, mal zu durch die Räume zu brüllen oder so. Nein, in dieser Situation, wo die hohe Sensibilität und Verletzlichkeit quasi sensible Phase und qua Corona so ausgeprägt ist, gehen wir nah ran, nehmen uns Zeit für das gezielte, kluge, abgewogene Wort und gehen bitte immer nah ran. Niemals schreien, niemals in Corona-Zeiten wird nicht mehr in unserer Wohnung geschrien. Sag, was du fühlst, sprich mir mit mir aus, was du denkst. Du brauchst deine Botschaft an mich nicht zu verstecken, aber sag, was du denkst. Ich will von dir was annehmen, aber ich möchte nicht angeschrieben werden. Also das müssen wir üben. Ich weiß, das auch im Schulalltag und wie auch immer, passiert uns immer wieder. Wenn unsere K-Kommunikation kultiviert sein soll, dann sollten wir diese drei Punkte und jetzt den vierten auch noch wirklich einhalten. Wenn wir eine Botschaft haben, es muss nicht immer alles sofort sein. Ja? Lassen wir uns Zeit, wenn wir eine Botschaft absenden wollen. Und dann sollten wir wahrnehmen, dass auch der Körper spricht. Der spricht auch, ich will nicht, ich brauche dich, ich suche dich und so weiter. Oder komm zu mir, ich brauche dich. Diese Botschaft bitte, die müssen wir verstehen wollen. Dann sind wir auf der Montessori-Spur. Montessori's Originalzitat. Zähle deine Worte. Und wenn du sie vorbringst, kultiviert. Es ist eine Sprachkultur, und die beginnt im ersten Lebensjahr. Also halte mal fest, verbale Kommunikation vor digitaler. Auf Augenhöhe, nie durch Räume und Mauern. Nicht schreien, deine Stimme ist eine Botschaft an mich. Aber vom Inhalt her, sag, was du denkst. Ich kann deine Botschaft schon ertragen. Das vielleicht wenn ich älter bin, aber sag es mir, bröll mich nicht an. Bitte. Wir sagen uns jetzt, wir überlegen, sagen wir es jetzt oder später oder wie. Dann die nonverbale Kommunikation wahrnehmen. Schauen Sie auf die Augen Ihres Kindes, auf die Lippen, auf die Körpersprache. Und zum Schluss, ja, nicht dreimal dasselbe mit anderen Worten sagen. Erzieher zähle deine Worte. Das wäre der erste Punkt. Ein erstes therapeutisches, mehr sozialtherapeutisches Montessori-Merkmal. Kommunikation. Und zwar eine, die wir klug angehen. Ja, da haben wir wieder den Alft, Alf, gesagt, Ah, schau dir an. Ja, ich lese mir da was an. Aha, reden wir doch mal über jetzt hier und beliebig lebe lieber. Wir wissen ja, Sie nehmen das immer auf die Spitze. Und dann haben wir hier ein Kommunikationsbild, auch in Rate Genau ist der Vorrang des Digitalen vor dem verbalen und schauen sie die nimmt es einfach immer auf die, die Spitze ja. und die Versuchen kenne ich auch. Wir haben hier schon am Frühstückstisch gesessen könnte könnt ihr nicht die nichts wegpacken für einen Augenblick. Komm, lass uns in Ruhe miteinander frühstücken. Und dann gibt es Familie, wo es zu regeln ist, beim Frühstück oder wenn wir zusammensitzen, Handy weg oder Handy aus. Und hier die, die Szene am Wickeltisch. Ja. Ja. Ja. Also dreimal, wenn ne? hat der AfD einfach genau diese Kommunikationsphasen uns vor Augen führt und wir haben vorher diese Erregungen. Gehen wir zum nächsten Punkt, zur Umgebung. Wohnungen sind zweckmäßig eingerichtet und dann kommt eine Aussage von Montessori. Kinder werden wie das, was sie lieben. Haben Sie eine liebensvolle Umgebung, haben Sie ja liebenswerte Kinder. Schauen Sie nach der Liebenswert-Hierarchie all dessen, was um Sie herum vorhanden ist. zweite Regel, die wir einbauen könnten, ist, diene der Ordnung, habe ich vorhin schon angesprochen, und die Ordnung dient dir. Dritte Aussage. Ja. Corona Homeoffice verlangt, wenn ich muss mal zurückgehen verlangt funktionale Raumstrukturen. Sie müssen unbedingt, Sie sollten, wenn Sie schon zwei Computer im Raum haben oder zwei Tablets oder, oder, oder PCs, braucht jeder seinen Platz. Und Sie müssen, ich würde mir den Raum in drei, in drei Zonen einteilen. Eine Zone PC Mama, eine Zone PC, eine Zone PC Papa. Die müssen un, ungestört reden können mit Headset und so weiter. Und eine Rückzugszone fürs Kind. Dann kann es funktionieren. Ja. Aber Sie brauchen einen Raum für funktionsfreie Begegnung, was ich vorhin also angesprochen habe. Nur so gelingt Kommunikation. Und sollten Sie, Ihr sollt in jedem Raum, sollte, das haben wir in einer montessori richtung immer, eine Zone der Stille haben. Eine Rückzugszone. Darauf hat Mama einen Anspruch, darauf hat Papa einen Anspruch, darauf haben, ja, die Geschwister einen Anspruch. Einfach mal, das ist so ein Element von bisschen, bisschen Chill-Element. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, wenn du dahin gehst. Das ist deine freie Entscheidung, jetzt mal auszusteigen. Umgebung. Vierter Punkt. Ah, klar, niemand muss sich rechtfertigen, völlig klar. Aha. Ja, auch das Kinderzimmer. Nichts will ohne Zustimmung des Kindes ja das völlig klar. Jetzt gehen wir zum nächsten. Ja, die Einsamkeit mit dem Computer. Warum alle? Eine. Leistung. Maximale Leistung wird erbracht, wenn sensible Phase und vorbereitete Umgebung aufeinander abgestimmt sind, haben wir vorhin gesprochen. Das ist in Corona-Zeiten für Kinder schwierig. Diese maximale Leistung zu erbringen. Da kommen Sie an, ungewollt an die Grenze. Und, und Sekunde, so. So viel Papier hier liegen, das, das ist das, der wir machen. Tägliche Tests. Stellen Sie sich vor, früh, wenn wir schreiben einen Test, kennen ihr das? Ja, wir machen einen Test, müssen wir einen Test vorbereiten. Hey, wir leben in einer vertesteten Gesellschaft, in einer vertesteten Zeit. Die werden jetzt vorgeschrieben, aber keine Leistungstests, sondern äh, Infektionszustandstests. Gehören zum Alltag. Ja. Ungeliebte Tests. Tests sind meistens ungeliebt, weil ungewollt. Man kann sie auch für sich selber erstellen. Also Kinder können sich selber auch testen, auch was Leistungen betrifft. Aber über dieses Thema könnte man extra nochmal nachdenken. Ähm, Übung des täglichen Lebens. Wenn wir den Leistungshorizont von Kindern angucken, dann wissen wir einfach, was dran war und was dran ist. Den muss ich aber kennen. Ja? Und dann kann ich schauen, ob das auch zutrifft und ob es gemacht wird. Dann haben die Kinder eine Leistung vollbracht. Die darf dann auch Anerkennung finden. Mit Freude. Schließlich äh, will ich nochmal auf Spitzer äh, verweisen. Die digitale Schule vermindert oft gleich die Leistungslust. Also die digitalisierte Schule ist eigentlich ein Leistungslustverhinderer. Aber ich möchte Sie auch aufmerksam machen auf dieses große Feld von guten PC-Win-Games. Also es gibt gute PC-Spiele, wo die, wo die Kinder sich so gerne darauf einlassen. Die, können das ja nach Altersstufen, es gibt ja auch Literatur, jede Menge zu, mal gliedern. Jetzt für Weihnachten kann man da auch mal nach Mutten geschenken. Äh, wenn keine anderen Spielmöglichkeiten drin sind, wenn man nicht auf dem Fußballplatz und so weiter. Okay. Ja. Aber Sie sollten bitte diese äh, PC-Angebote, die, die Gangs, sollten die kennen und möglicherweise auch mal mitmachen dürfen. Es ist eine echte Leistung, auch eine Konzentrationsleistung, auch eine Strategie und so weiter. Hochinteressant hochfordern, gehört zum Leistungsprofil heutzutage. Ja, und dann über die Übung des täglichen Lebens im Familienalltag. Ich würde Ihnen empfehlen, als familiäre Leistung einmal in der Woche eine Familienkonferenz abzuhalten, an der jeder teilnimmt. Gemeinsam schaut man sich dann in die Leistungen, was eine jeder hier so diese Woche gemacht hat, und was funktioniert hat, und was schief gegangen ist, einfach mal an und spricht darüber letztlich noch mal zur Schulleistung, weil da oft auch falsch gedacht wird und auch beschimpft wird völlig falsch. Schulleistung ist die Leistung des Systemschule, also es geht nicht um die Leistung der Schülerinnen und Schüler, sondern es geht um die Leistung, die das Systemschule für Sie in Ihrer schwierigen Familiensituation erbringt. Und so ich das sehr sehr klar. Man kritisiert das Systemschule als ein Leistungszwangssystem, das die Leistungslust zerstört, weil sie sehr, sehr hart. Also, wir wollen Leistung und wir bringen Leistung im Alltagsfeld. Und sehen Sie gefahren, treffen auf eine vorbereitete Umgebung und führen zu Leistungen. Und darüber freuen wir uns. Letztlich die Teilhabe. Über uns wurde verfügt, wir wurden nicht gefragt, niemand hat auf uns gehört und so weiter und so weiter. Das haben wir vorhin gehört, mit wem, bis zu den Gedanken. Montessori schreibt ja vom vergessenen Bürger, dem Kind als vergessenen Bürger. Ich habe ja da äh, kürzlich ein äh, Büchlein veröffentlicht zu dem Thema äh, Montessori und Demokratie, heißt äh, Montessori for Future. Genau. Ja. Der Kind ist auch in unserer politischen Diskussion. Kein Teilhabender. Das ist er. Ärgerlich. Haben wir eine Familie, die Teilhabe kultiviert, haben wir eine Top-Down-Familie, also von oben nach unten, so sage ich meine und so weiter, oder bottom-up, so sagt man das. Und wie ist unsere Familie im Hinblick auf Teilhabestruktur und ab wann können Kinder denn frei entscheiden? Ab wann trauen Kinder sich etwas zu? Als Ausdruck ihres Vertrauens in ihre Umgebung. Und was muten wir ihnen zu? Und darf auch gescheitert werden? Ja, und was machen wir dann? Lernen aus Konsequenzen, ja, das ist die Alternative zu dir, ich, ich will ja nur dein bestes Familie. Du darfst auch mit dem Scheitern leben. Unser Belohnungssystem anschauen. Haben wir ein materielles, ein emotionales, haben wir beides drin? Die beiden Systeme sind aber, sagen wir mal, bestätigend und durchaus variabel. Also, wie ist die Belohnungskultur unserer Familie? Und können die Kinder dann nicht selber was zu erfinden? Wie sieht es auch mit Dankbarkeit und Mitfreude als unser Kennzeichen? Ja. Und welche Ideen haben wir mit der ich jetzt die Kinder? Ne? Welche Ideen Vielfalt bietet sich uns durch die Kinder denn? Haben wir eine Idee, wie wir jetzt umgehen? Was machen wir denn noch heute? Was bietet uns denn die, die Umgebung gerade an? Wo sind wir eingegrenzt? Was können wir tun? Was sollen wir lieber lassen? Also ich ermutige zur Kultur der Familie. Hier habe ich nochmal für Sie zusammengestellt äh, die mal, literarischen Quellen, verweise vor allen Dingen jetzt für, für Sie zu Hause auf das Montessori-Elternbuch, wer da genauer wissen will, was man wann und wie macht und so weiter, kann da nachlesen und letzten Endes möchte ich Ihnen ein Angebot machen. Moment. Ah, nein, nein. heißt wie man einen Corona-Test macht. Also man muss diese Verpackung so aufmachen, dann muss man das rausholen und da reinstecken, egal in welches, irgendwo reinstecken. Dann, da ist noch so ein kleines drin, das muss man aufmachen, so. Das macht man so. Das haben wir fünf Jahre. Und das, das muss dann da rein. Falls ich das dann nichts so dazu Das kannst du? Mhm. Mhm. Das ist der Javi. Das ist <lacht> Gut, wo kann das hin? Und das müsst der den Möhlein jetzt Guck mal. Und jetzt muss man das genauso aufmachen wie bei der anderen. Man muss da die Finger, dann es so und dann aufziehen. Und dann muss man das gleiche machen, nur dass man es zweimal aufmacht. Das muss man dann so machen und dann nach unten ziehen, dann kommt das einmal hier raus und da dran ist der ziehen und da muss man ziehen, dann kommt das hier und dann in die Nase und mehrmals drehen in beide Richtungen rechts und links, das genau auf der anderen Seite, und wenn man noch was drin hat in der Nase, da kann man es noch kurz rausschmeißen, und dann muss man das da rein, und man muss dann ein bisschen umrühren und drücken. Und dann ein bisschen umrühren und drücken. Und dann wieder reinstellen. Und da muss man das hier aufmachen. Hier, also diese Ecken, die muss man nicht abschneiden. Dann, dann, man muss das so aufmachen. Ich glaube, ich brauche eine Schere, Mama. Jari, holst du mal den Samu eine Schere bitte? Moment, ich, ich mach kurz Stopp. Mein Bruder holt mir eine Schere. <lacht> Danke, Jari. So, jetzt bin ich da wieder. Jetzt bin ich wieder da. Und jetzt schneide ich das auf. Ich bleib überall drin. Ich mache auf. Und da drin kommt dann das rauf. Da darf man nicht reinfassen. Und da noch, muss man jetzt wie viele Tropfen? Mhm. Nein. Wie viele Tropfen? Drei, okay. Da muss man das dann so zumachen. Und drei Tropfen rein. Das müssen die drei Tropfen, die müssen da vorne, wo ich vorhin drauf gezeigt habe. Da, aber nicht ins große, sondern ins kleine. Oh, ist ein dritten gemacht. Was gibt mhm. Und drei drin? Mhm. Okay. Und jetzt kann man das auch messen. Mhm. Das messen man dann im Müll. Und dann kommt so ein Streifen. Und wenn das Schwanzküche ist, dann ist man nicht, dann ist man vom Coronavirus krank. Und wenn nur einer ist, dann ist man nicht krank. Jetzt gucken wir mal und am Ende zeige ich es. So, da gibt es noch einen zweiten Teil. Dann sagt er, ich ja, habe kein Corona. Und wir gehen jetzt mal hier zurück. Und weiter. Aha. So, das war der Yari. Der Und ich gehe jetzt mal wieder in die Präsentation rein. Und die nächste. Hopp. So, jetzt, das war der, sagen wir noch mal, <lacht> kein Montessori-Kind übrigens. In Pforzheim, da wo der wohnt, gibt es keine Montessori-Einrichtung. Und im nächsten Jahr ist er dann Schulkind, da suchen die Eltern gerade nach einer guten Schule. Ja, das wäre es eigentlich aus meiner Perspektive für heute gewesen. Wir haben auch oh, jetzt 90 Minuten boah, miteinander verbracht. Ich hoffe, Sie sind nicht gelangweilt, umgesunken und äh, <lacht> haben nach Corona genug von dem Ganzen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit jedenfalls und dann würde ich sagen, dann beenden wir mal unser Zusammensein. Jetzt könnte sich der Stadtrichter wieder freundlicherweise einschalten und ich könnte auch jemanden sehen vielleicht. Ich habe mich die ganze Zeit